So, wir nehmen ein Interview auf, Evelina, also erzähl, wie geht's dir? Gut. Okay. Nächste Frage. Was hast du heute vor? Einen Vlog zu machen. Okay, zweite Frage. Nee, <lacht> Dritte Frage. Okay, hören wir auf. Ja. Jetzt kannst du anfangen. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute, wie ihr schon im Interview gehört habt, werden wir einen Vlog machen. Und bevor wir irgendwas anderes machen, will ich noch Lena Kuhlmann grüßen, denn sie hat sich im letzten Video gewünscht, dass ich sie grüße. Und wenn ihr wolltet, dass ich euch im nächsten Video grüße, dann schreibt unten in die Kommentare, könntest du mich im nächsten Video grüßen. Und das tue ich dann auch liebend gerne, weil ihr wisst, ich liebe euch über alles und seid einfach ein Stück von meiner Familie. Und jetzt wollte ich sie, wie gesagt, mal grüßen. Also, liebe Lena Kuhlmann, ich grüße dich, ich drücke dich von ganzem Herzen. Ich gebe dir einen fetten und Und ich habe dich ganz, ganz lieb. Fühl dich gedrückt und sei auf meinem Kanal herzlich willkommen. Jetzt machen wir weiter. Und zwar, wie gesagt, wir machen einen Vlog. Aber Mama dachte sich, komm, machen wir mal so einen anderen Vlog. Du musst auf Alex aufpassen und dafür krieg ich 20 Euro. Spaß nein. Ihr werdet sehen, wie ich, immer, wie ich jeden Tag mit Alex mit dran verbringe. Und ihr werdet sehen, wie anstrengend, wie, wie, wie, wie, wie, wie er ist. Da seht ihr ihn. Er sieht süß aus, ist aber gefährlich. Also wenn ihr wirklich ich wärt, dann würdet ihr erleben, wie er jeden Tag dich spalzt, wie er dich mit Autos jagt, wie er einfach, einfach, einfach, oh, einfach ein Teufel ist. Auf jeden Fall das würdet ihr heute alles sehen, ihr würdet die komplette Wahrheit sehen. Und ja, Alex. Alex. Alex. Okay, will ich mal Video. Ja. Ich glaube, Milina hat Hunger. Ich habe Hunger. Ja, bestimmt. Und der kleine Mann auch. Wir haben wieder so krasses Wetter. Es ist irgendwie 16 Grad, aber es fühlt sich an wie 22 Grad. Und um ehrlich zu sein, ich will jetzt einen ein, ein, ein, ein, ein Topf Akloschka verputzen. Auf jeden Fall wir gehen jetzt rein. Für Alex hat Vielleicht wenn wir drin sind, hat er wieder Bock rauszugehen. <lacht> okay, mhm. gehen wir Essen machen, ne? Ja. Aber erstmal werden wir alles einräumen und das wirst du jetzt schnell machen. Die Spaghetti, da ist Mama und Alex. Soll ich diese Teller nehmen? Okay. So. Einmal für mich, willst du auch? Ui. So, jetzt darf man ihn nicht alleine lassen, weil immer wenn er ungeduldig ist oder irgendwie nicht mehr Lust hat zu sitzen, dann steht er immer gerne auf. Mama, sie hat jetzt Spaghetti abgekocht, die habe ich noch beim Teller liegen. Alex, er hat auch Spaghetti, ein bisschen kleiner. Äh, eine Wurst. Äh, Gucken. Äh, und solche schwarzen Oliven, die mag er ja auch übelst gerne. Hab ich immer keine Oliven. Und ich habe Karotten. Mann, guck. Ich habe Gurken bekommen. Und Spaghetti. Also wir werden jetzt erstmal essen. Danke, Mama. Jedenfalls, wir werden jetzt essen und dann gucken wir was wir. Er war nach dem Essen sehr, sehr fertig, weil er draußen ja so viel gespielt hat und äh, beim Essen war er schon ziemlich müde und dann hat er sich hingesetzt zu mir auf dem Sofa, hat sich hingelegt und ist eingeschlafen. So, eigentlich schlafen. Solange ich schläft, äh, nutze ich die Gelegenheit, um mich irgendwie irgendwas mit mir zu machen. Auf jeden Fall, ich habe mir gerade. Ich, ich mache mir immer die ganzen Frisuren. Warum weiß ich nicht. Es macht einfach Spaß mit meinen Haaren zu spielen. Weil es ist einfach. Es ist <lacht> einfach cool. Ich habe mir eine coole Frisur gemacht. Ich habe mir einen Seitenschalter gemacht und dann habe ich mir hier, hier ein Dings gemacht. Ein Zapat und hier ein ja, fragt mich nicht, was mit mir los ist. Ich hatte einfach Lust, irgendwas anderes zu machen. Ich habe mir so also ein Oberteil angezogen von Mama, das hat sie von Anna genäht bekommen. Und ein Rock, habe ich mich gesminkt. Und ja. So sehe ich aus. Wenn ich mich drehe, dann dreht sich es. Alex ist auch schon etwas länger wach. Die Männer sind auch schon da. Auf jeden Fall. Jetzt werde ich mich umziehen und das werdet ihr jetzt genau hier sehen. So, Alex, Alex, Bibi, guck mal, Alex, das ist guck mal. Thank yeah. you. Mm -hmm. mm -hmm. Let's <laughs> Wir müssen das Auto fahren. Oder er wird da rein. Er, er, er repariert gerade das Auto, Leute. Räder dran. Benzin. Ich hab was für Benzin, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Alle Reifen gehen. Hinstellen. Und man kann das Auto wieder benutzen, Alex. Ich schmeiß es nicht weg. Er hat übrigens. Einen BMW, Alex, Doppelpunkt, 21. Genau so läuft es jeden Abend. Ja, guck mal, Alex, ich komme einfach so rauf. <lacht> Papa. Und dann sitzen wir mal hier beide. seine Finger. <lacht> er gleich runter. Es ist einfach... Opa! Ich habe mir jetzt einen Zopf gemacht und habe mich auch abgeschminkt und habe mir einen Pullover angezogen, weil mir ist kalt. Und jetzt werden wir alles zählen. Erstmal putze ich ihm die Zähne. <lacht> das ja immer. Ah, jetzt nicht. gibt er erst mal diese zwei. Jetzt geht er so eins, zwei Minuten, putzt er seine Zähne. Und, dann Und fertig. So, Alex ist auch schon ganz müde und er klebt gerade an Mama. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr wie gesagt in den Kommentaren schreiben, ob ihr im nächsten Video begrüßt werden wollt. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.